Keine ja. Blumen, keine ja. Blüten, ja. aber die sind Orchideen, Orchideen sind Parasiten, ja. die wachsen an dem Baum. Ja, ja das ist Panturan, heißt es, Panturan, ja. Ja. die Zahl 5, glaube ich, haben auch schon die gleiche Bedeutung. Die hat der von Ah. Oh ja, genau, ja. Da gibt es auf der anderen Seite auch solche, solche wie sagt man, ja? wie heißt das? Quella, sowas, ja. Hier fünf, auf der anderen Seite vier. Die symbolisieren eigentlich die fünf Gelehrten bei uns, die, die, die damals äh, die Religion verbreitet haben. Also, die Muslimen, ja. Ja. Ah, das ist auch schon das äh, Unabhängigkeitsjahr Indonesiens, ja. 1945, ja. Ja. 1945, ja. ja. Waren die, die Engländer noch die Letzte? Oder die, die, die? Die, äh, die Japaner waren die Letzten, ja. Die Japaner ja. waren kapituliert, ja, nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki. Und waren die, waren, die, waren die Japaner überhaupt nicht mehr in der Lage, um ja. zu kämpfen? Ja. Ja. Überall, die überall, überall, ja. Überall, Indonesien. Ja. Die waren ja nur drei Jahre bei uns, die, die Japaner, ja. Japaner. Ja, ja. Ja, ja 41 bis 57. Ja, genau. Ja, genau. Davor waren die Holländer. Aber die Holländer kamen nochmal bei uns in 1968, ja, 90, äh, und 1969, ja wurden aber dann wegvertrieben also von dem Militär und äh, ja ja also die wollen immer wieder hier bleiben weil wir dann so viele Gewürze haben ja, die wollen halt Gewürze von uns hier genau deswegen heißt es dann ja es ja. ja okay Hast du die ganze Zeit an? Ja, Wie so, es ist äh, 17, äh, 19 Minuten jetzt, ja. Und, und äh, da schaust du dir dann im Handy an, oder? oder? Ja, Handy, oder, ja. oder willst wissen die haben auch? Da kannst ja, du dann die auch die runterladen. Die also aber. ich weiß später, wenn ja, du ja. zu Hause bist, ja, dann ja. kannst du runterladen, ja. Ich gebe dir so einen Link, Ja, Kannst du per Link das runterladen. Ja, Ja, gut. Fancy Genau. Ja, nicht wieder so. Ja. Fancy Lain anu bentu anu ya down ja. ja? Fancy Lein, Mama. yang lain da gibt es dann auch schon verschiedene Farben von Franchi Pani, ne? Die nichts So, wir gehen weiter. Ich hat nicht... es war kein Spaß für sie Und ich habe eine gute Frage. Ich habe eine will Frage. Will was verkaufen? Das das Öl, ja, Öl zum einreiben, ja. Ja, Ich aber Ich auch ja. Fotografieren. Ja, <lacht> die sind ja. We we weißt du, die Touristen sind schon Attraktionen für uns. Die ja, also die Einheimischen, ja. Nicht zu viel so. Wenn zu so viele ja, kommen, dann sind ja, <lacht> die Leute aufgeregt. Die wollen anfühlen, ja. Und hören nicht mehr auf. Verfolgen dich auf Schritt und Mr. Mr. Mr. Mr. Ja, ja. Ja. Ja, das ist ja auch wieder der andere Teich. Ja? Es wurde zum ersten Mal, diese Teiche haben alle Anfang von den ersten Hindus gefunden. Ja.